Aufbruch, neue Wege gehen, frischer Wind, Tradition, Erfahrung und Zukunft miteinander verbinden. Mit Mut und Zuversicht. Über diese Eigenschaften muss der neue Bürgermeister von Meerbusch verfügen. Mein Name ist Michael Willen, ich bin 56 Jahre alt, in Langlatum geboren und in Arbeit eines Pflegedienstes in Meerbusch. Bereits seit 16 Jahren bin ich in der Kommunalpolitik aktiv. Seit zwei Jahren bin ich nun zweiter stellvertretender Bürgermeister unserer Stadt. Meerbusch ist mein Zuhause. Hier bin ich groß geworden, hier arbeite und lebe ich gerne mit meiner Familie. Ich möchte Ihr neuer Bürgermeister werden. Ich traue mir, mit meiner unternehmerischen, politischen sowie gesellschaftlichen Erfahrung und meiner Verbundenheit zu unserer Heimatstadt zu, unsere Stadt zukunftssicher zu gestalten. Gerade im Bereich Mobilität besteht großer Nachholbedarf. Wir müssen den ÖPNV attraktiv und bezahlbar ausbauen und den Radverkehr stärken. Nur so können wir langfristig eine echte Alternative zum Auto schaffen, auf die wir alle gerne umsteigen. Die Hitze- und Extremwetterereignisse der letzten Wochen haben uns allen noch einmal die Auswirkungen des Klimawandels vor Augen geführt. Es ist unsere Aufgabe, vor Ort einen Beitrag zu leisten, um dem Klimawandel und den Klimafolgen zu begegnen und das Insektensterben zu stoppen. Hierfür werde ich mich als Bürgermeister noch stärker einsetzen. Bildung ist der entscheidende Faktor, um Chancengleichheit herzustellen und die damit verbundene Sicherheit zu gewährleisten. Das fängt bereits bei unseren Kleinsten an. Deshalb braucht es eine flexible, bedarfsgerechte und auch beitragsfreie Kindertagesbetreuung. Damit wird zudem ein entscheidender Beitrag zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleistet. Wohnen darf bei uns in Meerbusch kein Luxus sein. Ich setze mich für einen sozialen und preisgünstigen Wohnungsbau ein, damit jede und jeder, der in Meerbusch leben möchte, auch hier leben kann. Mein Name ist Michael Böhm. Ich möchte Ihr Bürgermeister für Meerbusch werden. Daher bitte ich um Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen am 13. September.